Es ist kalt. <lacht> so sah wärmer aus als es ist, ist so. So, hallo und herzlich willkommen aus unserem ähm, Vlogging Mexiko Pool. Hier werden wir jetzt in Zukunft öfter sitzen. Ich glaube nicht, weil hier ist so kalt, ne? Vielleicht nicht abends. Tagsüber ist es bestimmt schön, aber abends nicht so. Okay, also wir werden vielleicht auch von der Couch drinnen... Es ist schon arschkalt, ne? Ja. Wir werden vielleicht auch öfter drinnen unseren Vlog abdrehen. Aber wir nehmen euch jetzt mal mit in unseren Mexiko-Urlaub. Viel Spaß, los geht's! Ja, langer Tag ist geschafft. Wie lange waren wir unterwegs? 30 Stunden insgesamt. Ja, Mann. Auf den Beinen, ja. Eklig. Ja, sehr, sehr lange. Das hat angefangen morgens um sechs. Mhm. Der Wecker hat ein bisschen früher und hier um sechs hat der Wecker geklingelt. Um sechs, dann musst du duschen. Ich habe äh, mich schon mal angefangen ums Essen zu kümmern. Dann haben wir einen Haufen Sachen gepackt. Einen Haufen Essen gepackt. Boah, dieses Essen. Das waren wie viele Boxen? Acht? Ja, acht. Acht Boxen. Echt ja. krass, wenn Bodybuilder unterwegs sind, muss da der halbe Haushalt mitgehen. Also, halbes Handgepäck war einfach nur voll mit Essen. Dann klingelt es morgens um sieben, alle haben noch geschlafen, original, mein Vater. Und alle scheiß voll drauf. schlecht drauf. Ja, scheiß drauf, bing, und der klingelt immer drei, viermal, bing, bing, bing, bing, alle direkt wach. Aber mein Bruder ist nicht aufgestanden, der hat uns nicht verabschiedet, der Gauner. Wir Geh? haben hier mehr Die haben weitergeratzt. Ja, aber sei ihm gegönnt, wenn er mal ausschlafen <lacht> kann am Wochenende. So, mein Vater hochgerannt, voll die gute Laune gehabt, keine Ahnung warum. Und äh, gefrühstückt hat er auch noch nichts. Was wollt ihr denn Eiweißriegel? Ich hatte genau. ihm sogar dann zwei gegeben. Hat er sich verdient. Ja, mein Vater hat uns übrigens nach Frankfurt gefahren an den Flughafen, das war ziemlich geil. Kann man nur so früh und so gute Laune haben, ey. Hallo? Der, der kommt hier hochgelaufen und singt erstmal. Guten Morgen. Moin. Jetzt geht mal auch mal gut auch gute Laune ist auch nichts ey. weißt nicht, du wie viel Essen wir mitnehmen müssen, Vater? Ja, ich hab's schon gesehen. Gott, ey, Gottes Willen. Leute, gucken. Achtung. Zwei Boxen: Hähnchen, Gemüse, Hähnchen, Gemüse, Hähnchen, Gemüse. Dann haben wir hier noch unser Frühstück: das ist Rührei. Not, ups, Notfallhähnchen und noch Reiswaffeln. Hier: Gruß an Koro. So, jetzt wird noch Kaffee getrunken. Übrigens trinke ich mittlerweile. alle durch fest: Ah, das ist die Orlando-Tasse, ja, erinnerst ja, du dich? Nein, ja, ja, ja ist cool. 800 Milliliter Kaffee. Ja. <lacht> GBM. Hat eigentlich alles geklappt, reibungslos, ne? Mhm. Alle Sachen, wir haben nix, nichts ausgedruckt. Es war alles auf dem Handy. Ja, Und wir hatten einen super schnellen Check-in. Ja. Finally Check-in. Ich freue mich einfach so aufs Frühstück. Ich hatte ein bisschen zu viel gepackt. wir mussten einpacken, einen Haufen Zeug. Shani ist in Prep, deswegen sie hat da absolutes Vorrecht. Sie liebt äh, Rice Cream, deswegen it belongs to her. As long as she can eat carbs. Und mein Koffer hatte. 28 Kilo ihrer 23, dann haben wir nochmal ein bisschen umgebaut und die Frauenschalter war so nett und hat uns das gewährt, zum Glück. Mit so einem Kilo Differenz, noch ein bisschen was ins Handgepäck. Das passt. So, und jetzt goldener Tipp für alle, die weit und lange fliegen: dehnt euch, bevor ihr in den Flieger steigt. Ich hasse es, wenn man so nach acht Stunden fühlt man sich mal so, so voll zerknatscht. Ihr kennt es mit Sicherheit auch. Koffer hat nicht ganz gepasst, zwei Kilo Way dabei. 3 Kilo Rice Cream. Drei Kilo Rice Cream, ein Kilo EAAs, nochmal Kollagen ein halbes Kilo, Epic Pumpen halbes Kilo. Und halt alles was man so braucht an Supps. Ja, so 15 andere Supplements ja. auch noch. <lacht> wir sind jetzt vier Wochen hier. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die nächsten vier Wochen auch regelmäßig mit äh, auf die ganzen Sachen, die wir hier machen. Angefangen mit äh, diesem lustigen, mit der lustigen Anreise. Schatz, weißt du was noch cooler ist als ein Leg Day nach fünf Low Days? Hä? 30-Stunden-Tag nach sechs Low Days. Aber eigentlich unspektakulär. Es ist nichts Blödes passiert, zum Glück. So, jetzt geht's Futterung und unter uns. Ich bin froh, dass es jetzt was zu essen gibt. Die ist schon ein bisschen zickig geworden jetzt. Schatz, was gibt es jetzt zum Frühstück? Ei. Was? Ei und Rain. Ei und Rain? Ja. Koffein vom Flug. Optimal zum Schlafen, ja? Perfekt. Ja, wir haben unser Frühstück jetzt nicht gegessen. Wir haben das mit hierher genommen, weil wir sind jetzt knapp 30 Stunden unterwegs und wenn die Kleine die ganze Zeit, also wenn ich schon heute Morgen sechs gegessen hätte, hätte die jetzt schon wieder Hunger, aber eine Mahlzeit weniger, dann hat sie lieber einfach den ganzen Morgenhunger und dafür später eine Mahlzeit mehr. Einfach nur mega lang. Ja Mann, wir sind... Das erste Highlight war das Frühstück, um das kurz festzuhalten. Was gab's da? Kuro. Hier, das ist dein's. Das ist meins, glaube ich. Safety first. Yes. Und wir haben noch Besteck irgendwo. <lacht> Ein Göffel. <lacht> In der kleinen da drunter von unten. In der kleinen, drunter, von, unten. <lacht> von rückwärts von oben hinten, gell? Ja, die da. Daran erinnere ich mich noch. Mhm. Und du durftest, schön, durftest fast nichts essen. <lacht> Hast du Hände gemacht, Schatz? Sogar desinfiziert. Sehr schön. Schlechter Scherz. <lacht> Besser als nichts zu essen. Nein, ich meine diese Gabel. Das sind Göffel. Ein, eine Gabel und ein Löffel zusammen. Masterpiece. <lacht> Warum isst du das Eike? Weil das Ei gibt das Beste ist. Es kommt zum Schluss. Was es auch eigentlich zum Schluss kommt? Was mein Frischkäse, das? den du versaut hast. <lacht> Mit Eiersaft. Sie fragt, ist das leer? Ich sage, nee, ich esse das noch. Und dann kippt sie den Eiersaft da rein. Ja, lach ruhig. So, erstmal die illegalen Sachen in den Kopf. Was nicht in Kontrolle geht. Und als Nachtisch, die sind so lecker, ne? Schon probiert? Nein. Gar nicht? Ich bin die ganze Zeit auf Diät. Willst du mal probieren? Nein. Bei diesen White Chocolate Cookie. mir man auf? Ja. Ich ist Ich bin Müllschlocker. Das, das ist das erste Mal, dass ich reise, ohne dass ich auf Diät selbst bin. Für dich du hast auch bald. Irgendwann keine Idee und dann reisen wir. Äh, übrigens, wenn euch das Ganze hier gefällt, knallt bitte bitte unten in die Kommentare. Das ist jetzt mal so eine neue Aufmachung, will ich sagen. Also während wir reden, habt ihr schon gesehen, es so Einblendungen und dass es ein bisschen nicht so langweilig wird, sagen wir es mal so. Ayo. <lacht> wenn ihr Mike leiden sehen wollt, gebt einen Daumen hoch. Warum mich leiden? <lacht> Im Pool. Ach, im Pool. Wieso? Dir ist doch kalt. Dir nicht. Ja, mir auch, aber bei dir ist es schlimmer kalt. Das stimmt doch wieder. <lacht> Sie sagt, ihr Körper kann sich nicht von selbst wärmen. Das ist eine, wie heißt die Krankheit? Renault-Syndrom. Ein Renault-Syndrom. Das heißt, wenn sie jetzt auskühlt, dann kühlt sie dann aus. Dann bleibe ich kalt. Dann kann sie sich konservieren. Wie so ein Chamäleon. Dann alterst du ja auch nicht. Wenn ich dich ins Eisfach stecke oder so, dann bleibst du für immer jung. Mhm. da oh, dann bist du irgendwann voll alt und ich noch so voll fresh. Aber Männer reifen Frauen werden alt und eklig. Danke. <lacht> <lacht> Finally nach, uh, wie lange haben wir jetzt? elf Stunden? Nach elf Stunden Fliegen sind wir in den USA angekommen. In Dallas. Mega cool, die Dinger. Da läuft so doppelt so schnell drauf. Gut, so <lacht> Themawechsel: Frankfurt. Frankfurt nach Dallas, von Dallas nach Cancun, von Cancun nach Playa. Problem war, wir mussten auschecken und nochmal einchecken. In Amerika. Aber wir hatten eineinhalb Stunden Zeit, das hat gut funktioniert, denn wir mussten unsere Koffer nicht abholen, zum Glück. Die sind direkt nach Mexiko durchgeflogen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in den USA war. Ja, für ich für eineinhalb Stunden. Stunden habe. Ey, und Schatz, dieser Rucksack, der hat so gestunken. Richtiger Diät-Move. Ich natürlich vergessen, unser Essen in Tüten zu packen. Und entsprechend ist das Essen jetzt in der Tasche ausgelaufen und die ganze Tasche riecht einfach nur nach Essen. <lacht> Schön mit dem Geruch. Ich dachte mir vorhin so, hier riecht es irgendwie richtig gut nach Essen, aber so nach zehn Stunden im vier dachte ich mir, irgendwas riecht hier gar nicht mehr so gut. Und meine ganze Tasche war nass und versifft und ich dachte mir so, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich mir die Tasche aufgemacht, ein bisschen rumgewuselt und gemerkt, dass die vier Essensboxen, die in dem Fach unten drin waren, leider nicht in einer Plastiktüte eingepackt sind. so sorry. Das ist mein prep -Hirn. Also ich habe ja das Essen morgens gepackt und ich habe halt vergessen, alle Dosen in Tüten zu packen und entsprechend sind vier Dosen, glaube ich, ausgelaufen. Und der ganze Rucksack hat einfach nur nach Essen getroffen. Ich muss noch ein bisschen was da hinzufügen. Nach diesem Saft. Ja, der, der, der Fleischsaft. Dieser geile Gemüse-Fleisch-Süffe-Blöre-Saft. Aber das Nette ist ja, meine Tasche ist isoliert, dass keine Kälte rausgeht, so dass die Kälte drin bleibt. Das heißt, die Siffe ist zwar schön ausgelaufen, aber die ist schön im Rucksack drin geblieben, weil es schön isoliert ist. <lacht> Irgendwann ist es so durchgesifft gewesen, dass, die, dass mein Rucksack nass geworden ist, so von innen und durch das Rückenpolster dann so richtig schön gestunken hat. Und ich dachte mir nur so, irgendwie riecht hier komisch. Aber wir haben es noch gegessen. <lacht> Nein, nicht alles. Zwei Portionen Ja stimmt, nicht. die zwei Boxen mit. Ja, da haben wir uns so gedacht, nach 16 Stunden unterwegs vielleicht nicht mehr ganz so gut. Nein, dann gab es, äh, was haben wir noch gegessen? Du hast einen Shake getrunken gestern mhm. Abend. Und ich gab noch Toastbrot gegessen. Wir haben es geschafft. Wie lange sind wir jetzt geflogen? Warte, wir Elf sind heute Stunden. Morgen um 6, nee. Um 6 aufgestanden. Um 6 aufgestanden. Und jetzt ist? In Deutschland 3.13 Uhr. Und 13. Also fast 24 Stunden unterwegs. Mhm. Dafür gut durchgezogen. Du siehst aus wie das blühende Leben. <lacht> Danke. Hunger? Ja. ja. Stimmt. Ja, Mann. Äh, gut, dass wir den Bus gebucht haben. In den Bus. Noch mal eine Dreiviertelstunde, Stunde gefahren. Mhm. Dann haben wir uns, sind wir irgendwo rausgeschmissen worden. In Playa. Direkt zentral. Direkt am zentral am Strand, genau. Aber das äh, wussten wir noch nicht, dass es zentral am Strand ist und sind direkt wieder weg. <lacht> Ey, es war so blöd. Wir waren 30 Sekunden vom Strand weg und haben uns umgedreht und sind gegangen. <lacht> wir, wir haben nichts <lacht> gehört, nichts gesehen. Und dann, äh, wie sind wir gekommen? Im Taxi, ne? Was haben wir gestern Abend noch gemacht? Eigentlich nichts. Wir haben nicht mal ausgepackt. Das war's. Unser erster Tag. Relativ unspektakulär. Aber die nächsten Folgen werden umso besser. Und die drehen ja auf jeden Fall drin. Ja, Mann. <lacht> so eine Scheiße, ich kann die Kamera nicht ausmachen, meine Hände sind nass. <lacht> mit dem ich, weiß, ich kann sie mit der Nase ausmachen, Moment. Oh Gott, bitte. <lacht> IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials.